Willkommen zurück zu Pokémon Silber. In der letzten Folge sind wir hier in Ebenholz City angekommen. Und wir werden erstmal ein bisschen erkunden und dann machen wir uns heute einen richtig coolen Kampf mit der letzten Arena. Ebenholz City. Ein ruhiger Ort in den Bergen. Eine ganz normale Stadt, wie mir scheint. Dragonier ist niedlich, aber ich habe keines. Hast du einen Dragonier weiblich? Möchtest du es gegen mein Rizer austauschen? Tja, hab ich dich. Was gibt's noch? Was gibt's hier so? Oho! Stimmen in meinem Kopf! Hä? Ich höre Radio! Äh, okay. Dann gehen wir mal kurz heilen. Und ich kann doch sagen, Leute, wir werden auf jeden Fall die Arena heute machen. Ich weiß nicht, wie wir die komplett schaffen werden heute, aber ich gebe mein Bestes. Und ich kann euch sagen, die Arena wird die schwerste von allen. Ja, wir werden noch sehen, warum. Tief im Inneren des fernen Indigo-Plateaus befindet sich die Pokémon-Liga. Ich hörte, die besten Trainer des Landes versammeln sich dort. Mag sein? Es gibt eine Attacke, die ich unbedingt bei den Pokémon beibringen musste. Also ging ich zum Attackenverlierer, Lerner, ich verliere, um eine vm attacke vergessen zu lassen. Was? Aber da kann hier schon vm attacken verlernen? Das ist ja richtig cool. Pokémon werden zutraulicher, wenn du viel Zeit mit ihnen verbringst. Ich wusste gar nicht, dass man in Gen 2 schon vm attacken verlernen konnte. Gut zu wissen. Du kannst top zwar nicht kaufen, aber er füllt die KP besiegter Pokémon wieder vollständig auf. Vorsicht, die AP- oder Angriffspunkte werden nicht aufgefüllt. Ja... Ein gutes Item, was man leider nicht kaufen kann, wie man sagte. Topschutz hält dir schwache Pokémon vom Leib. Von allen Schusssprays hält es am längsten, am längsten an. Okay, was hast du so? Irgendwas, was du benutzen kannst? Sowas wie ein Übertrank? Ich weiß noch nicht, wie viel ich von denen habe, aber... Ich kaufe auf jeden Fall ein paar... Falls ich überhaupt welche habe. Top Tränke sind auch ganz nice, aber ich habe nicht genug Geld. Ich pleite. Da soll man vielleicht was verkaufen. Haben wir irgendwas zu verkaufen? Protein zum Beispiel. Zack. Oder Angriffsplus. Hier kann der gerne haben, will ich nicht. Mit amulett übrigens Eis. Würde ich jetzt eigentlich nicht verkaufen. Hm wir haben mit Supertränken gearbeitet. Ist ein bisschen herz jetzt gespielt habe. Ein paar Wochen. Äh, deshalb weiß ich gar nicht mehr, was wir jetzt gemacht haben. Ich weiß nur, dass wir auf jeden Fall durch die Höhle gegangen sind und jetzt hier angekommen sind. Oh Gott. Weil es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir Hypertränke benutzen. Ähm, ich pack sie am besten einfach mal ganz vorne. Select. Select. Das war die Select-Taste und dann übertragen perfekt okay was gibt's hier Haus des Attackenverlerners ah okay komm reinschnuppern. schnuppern <lacht> ähm, oh ja ich bin der Attackenverlerner Verlierer <lacht> ich verfüge über die Fähigkeit Pokémon ihre Attacken vergessen zu lassen soll der Pokémon den Attacken vergessen Nö. da habe ich gerade keinen Bedarf ich weiß noch im Remake ist das ist der Typ da hinten sehr besonders weil er da einem keine Attacke verlernt, sondern eine Attacke beibringt, die richtig gut ist. Tipps für Trainer. Ein Pokémon, das eine Wunderbeere trägt, kann von sich aus Statusveränderungen heilen. Ja, schon wahr. Hältst du, dass deine Pokémon einige Attacken vergessen? Nein. <lacht> Eigentlich nicht. Dieser ganz allein stehendes Haus mit einem ah, Tratini. Sandra und Siegfried haben hier trainiert, um ihre Fertigkeiten zu verweigern. Oh. Oh. Hallo Mike, hier ist Rosemarie. Wie stehen die Dinge? Ich habe mein warzifeld gekleidet. Es sieht noch süßer aus als vorher. Stell dir vor, was passiert ist. Ich habe... Nein, ist mich nicht. <lacht> Ich will ein Dra Drachentrainer werden. Genau wie Sandra. Naja, Sandra ist die Arena-Leiterin hier. Die ist auch schon die Arena. Eben heute die pokémon arena leiterin Sandra. Die gesegnete Drachen-Pokémon-Trainerin. Und hier kommt das Problem. Sie trainiert halt Drachen-Pokémon. Und ähm... Das ist ja schlecht. Deshalb müssen wir ein Pokémon rein tun nach vorne. Was sehr gut gegen... Pokémon ist. Was wir nicht haben, deshalb am besten irgendwas, was es resisten kann. Hm. Ich würde tatsächlich mal rein tun. Ich glaube hätte die besten Chancen. Ich versuche es einfach mal. Ja, ich kann euch sagen, äh, wie wir nicht benutzen können. Äh Tolupto könnten wir nicht benutzen. Wer war Feuer? Das ist sehr gut gegen Feuer, da ist sehr gut gegen Wasser und auch gegen Lechto, also entweder Meli oder und Ich denke, Oroth wäre da besser. Einfach von den Attacken, her, die die haben, glaube ich, wäre das besser. Ich weiß halt nicht. Ich gucke mal ganz kurz in die Stats. Ich weiß gar nicht, wer mehr tankt. Wer tanken von euch mehr? Sind die Punkte? Hier sind die Punkte. Okay. 51 und 66. Okay, was sagt Meli? 58 und 61 hm. Ja gut, warum nicht? Wir könnten theoretisch auch mal ein vorne tun So, ich switch einfach hin und her von den beiden Unsere Arena-Leiterin erwartet dich Für einen trainer frischling wie dich ist es, ist es schier unmöglich Gegen sie zu gewinnen Schier unmöglich Okay, hab ich auch noch nie gehört ich hoffe der Sound passt übrigens, da ich letzte äh, neue Kopf verraten, weil ich mein ganzer Sound auf dem PC ein bisschen messed up ist. e sind City, Pokémon Arena. Yo, Champion Spiel! Es war eine lange Reise, aber bald sind wir da. Zähl auf mich. Sandra setzt die mythischen und heiligen Drachen-Pokémon ein. So leicht sind die nicht zu besiegen. Aber angeblich sind sie anfällig gegen Eisattacken. Okay. Da ist der erste -ne. Ist das dein erster Kampf gegen Drachen? Ich zeige dir, wie stark sie sind. <lacht> okay. Was hast du denn so auf Vorrat, Paul? Ratini, ach komm, kann nix. Entwickel das Ding erstmal, da kannst du was. Dann machen wir easy down. Oder auch nicht. Ah, nein, warum kann das den Donnerwelle? Äh, no, oh, glaube ich immer 40 Damage. Ja, macht immer 40 Schaden. Okay, das muss ich mit einberechnen, dass mein Gegner immer eine Attacke hat, die genau 40 Damage macht. Am besten meine Leben über 40 halten. Was bedeutet jetzt einen schlucken? Oder auch nicht. Nice. Weil er noch zwei Pokémon. Ah. Noch ein Dratini. Okay, ich will mal ganz kurz sehen, was äh, Stimbinikat dazu also sagt. Diese Okay. Mm -hmm. Dratini ist auf jeden Fall nur Drache, soweit ich weiß. Ich dachte immer, das wäre Dr Drache Wasser, aber es, es, es ist eine Sache. Also als Kind dachte ich das, meine ich. Ähm. Was macht denn am meisten Damage? Ich weiß es eigentlich gar nicht. Kann ich das nachgucken? Ich kann doch in den Sets nachschauen, oder? Ups, tauscht. Kann man nicht im Status nachgucken, wie viel Damage die machen? Ne, okay, egal. Ist ja auch egal, wir machen einfach Kratzer. Nice, das macht ziemlich viel Damage. Ich glaube, Melly ist so. Oh, nice! Ich glaube, Melly ist viel besser in der Arena. Ach, schade. Ah, schade. Na, Mist, ich hab doch getroffen. Naja, das passiert halt mal da. ein bisschen jetzt mal so Oh, ich sollte vielleicht Paraheiler kaufen. Das wäre eine gute Idee. So, zack. Drachenwut. Okay. Äh, heilen. Hä? Ähm, äh? das ist nicht geswitcht? Okay, ich switche nochmal. So. Hm? Es funktioniert nicht. Wieso funktioniert es nicht? Jetzt? Okay, nein. Ich verstehe nicht, warum das nicht switcht. Oh Gott, dieses bibel bibel nervt bei mich ich will das nach oben haben so zack die okay, fälle warum das nur einzeln geht äh, aber 50 aber 50 damit äh, 50 heilung ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht merke ich gerade weil das könnte jetzt auch eigentlich nicht aber oh, meint wenn wir nicht nee das bringt nichts es wird lieber raus das kann jemand anders machen amfi zum beispiel ja drachenwut juckt nicht kopflos Oh verdammt, komm auf da. Yes, nice. Das war's. Drei Dratinis. Ihr seht schon, wie schwer es äh, sein kann. Wie enttäuschend. Du hast Siegfried, den Drachenmeister, getroffen? Das kann nicht wahr sein. Nur no, doch, den haben wir getroffen. Mit Pfeil und Bogen. Ah, nein, Spaß. Ähm. Oh, hier ist noch einer. Mit dem reden wir gleich mal. Aber ich möchte erstmal heilen kaufen. Also nicht Drecke kaufen, sondern Paraheiler, weil die werde ich wohl die, die brauchen können hier. Ich hoffe, ich habe noch genug Geld für ein paar. Oh, der verkauft die nicht. Dann muss ich überheiler kaufen. Ja, dann können wir ein paar Hyperheiler. heiler ist halt ein bisschen teuer, aber dafür macht es halt alle statusprobleme Probleme weg. Das ist zumindest etwas. Ja, dann warum nicht. Ich merke auch gerade, irgendwie in diesem Netzwerk habe ich fast gar kein Geld. Ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Hi. Samsung. Ist, bist du aus Isaac? Heute ist Samstag. Ah, stimmt. Ich bin Samsung von Samstag. <lacht> Hallo. Ich bin Rot aus Pokémon. Ah, nee, ich bin nicht Rot, ich bin Gold. Ich bin Gold aus Pokémon Silber. Du kannst das haben. Danke, Samsung aus... Uh, Samstag gerne doch Gold aus Bruch und Silber. Bandsticker. Geistertacken werden stärker. Es ist geradezu beängstigend. Ja, genauso beängstigend wie du mit mir redest. Weg von mir, du Creep. <lacht> After a now let's go. Wir machen Boy there. Aber ich pack tatsächlich mal. Tatsächlich mal Nelly nach vorne. Doch das ist viel besser. Hier. Wo waren wir noch lang? Ah, hier geht nicht lang. Okay, dann gehen wir noch links. Die Arena ist übrigens viel, viel cooler im Remake. Weil da gibt es schöne 3D-Effekte. Und hier halt nicht. Wieder doch. Ist der Gameboy-Kanner, der kann das nicht. Ah! Oh, stellt euch vor, man fällt einfach die Lava. Das wäre heftig. Ah, gut, dass ich äh, Aaron drin habe, Weil jetzt kann ich doch nochmal ein ähm, Ding sein, Stärke. Das ist ja wichtig kann ich nicht von hier aus na ja, kann ich los so nix so und jetzt was mich was mich wundert wir fallen hier durch aber das ding fällt hier hin How? aber ja wir sehen schon was man machen muss man muss hier die ganzen felsen drüber kriegen Guten Tag. Sandra unterzieht uns einem ausgewogenen Training. Ich kann es mir nicht erlauben zu verlieren. Tja, ich mag dich nur ungern enttäuschen, aber... You gonna die, Beat. You gonna die, Alba. Oh, Simon. Oh, Simon das ist eine Gefahr. Definitiv. Aber das Ding... Elektro-Schwäche, weil das ist Wasser. ab wieder vor wie ich weiß du bist ziemlich stark deshalb kriegst du das auch mit einem einzigen Sonderschlag. auch nicht weil mein, die könnte ich am ende nicht Abbie, das, das wäre attacke oh, sehr. ich habe getroffen bye bye bye ei es ist one hit dead? oh yeah ich hab mich nicht verschätzt oh yeah level 35 nice und level 34 die 40, ich kann sie schon sehen. Die ist greifbar nah. Ach, das ist verabscheuungswürdig. Wow, ich muss meinen Trainingsplan nochmals über überdenken. Ich glaub, mit dem habe ich doch gar nicht geredet. Oder? Das. Achso, doch habe ich. Doch, doch habe ich. Okay, okay, ich vergesse das manchmal, tut mir leid. Aber anscheinend ich vergesse ich das manchmal nicht weglos vergessen oh Moment hier ist aber kein Loch hm? wie ist das Loch okay ich weiß was wir machen müssen das erstmal äh, von links rein und dann rechts hoch aber nein andersrum rechts rein und dann links hoch so das müsste richtig sein Jetzt jetzt Zack und Zack. Perfekt. Und jetzt hier gegen den Trainer kämpfen. Oh. Wir sind sogar schon fast fertig. Moment, dann lass uns aber erstmal hier fertig machen. Ich glaube, Okay. Da will doch jemand fighten. Wir setzen nicht alle ausschließlich Drachen-Pokémon ein. Meine Taktik ist es, Pokémon einzusetzen, die stärker sind als Drachen-Pokémon. Feint-Pokémon? Die gab es noch gar nicht. Was meint ihr dann? <lacht> Wasser-Pokémon, okay. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt wenig vorne habe, aber. Ich werde auf jeden Fall rüber switchen. macht dann One-Hit. Zack, easy. Seemon, one-hit. Ciao, das war's. Bye bye. <lacht> du bist etwas Besonderes. Danke. Aber pass auf! Meine Pokémon werden noch mächtiger! Sowohl als Trainer, als auch als Pokémon-Team werden ja, wir ja. unschlagbar sein. Ja, meinst? So, wow, wow, wow, wow. jetzt könnten wir eigentlich schon... Wir sind schon fertig, oder? I think we're done. I beat. No, bin, oh. Da war ja noch jemand, ganz vergessen. Die Chancen, gegen nichts zu verlieren? Nicht mal ein Prozent! Glaubt ihr das wirklich? Ich glaub er ja, das wirklich der Ralf. Also dem Ralf, ich glaub, dem reich langsam. Um zu verlieren. Aber gut, ein Dragon Das Ding macht mir Angst. Den Crit. Ah, ich brauche Crits. Oh, yes. Ich weiß nicht, was bestärkt ist. Vielleicht Bissstärker? Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Wow, das war sehr gut. Dann konnte ich eingreifen. Oh, sehr gute Taktik, die ich gerade habe. Oh, oh, sehr, sehr gute Taktik. Oh, Drago ist sehr gefährlich, aber es ist weg. Gut gemacht, Melli, ich bin stolz auf dich. Hm, eigenartig. Okay. Ich kenne jetzt meine Schwachstelle. Meine Schwachstellen. Danke für den Hinweis. Ja doch. sind heilige Pokémon. Wir sind voller Lebensenergie. Wenn du es nicht ernst meinst, dann wirst du sie nicht besiegen können. Oh doch, ich mein's ernst. So ernst, dass wir die ein bisschen überziehen und andere noch heute machen. Yeah. Rosi. Rosie möchte auch kämpfen. Sorry für den schlechten Witz. Oh, ich bin paralysiert. Das ist nicht gut. Okay, Drachenboot. Ich muss aufpassen. Okay, ist es down. Was hast du noch? switch raus oh, das könnte ein problem werden hm, gift das war ganz gut so vergiftet ich bin paralysiert okay nice ein deal konvulsion ich habe mich getroffen wurde ja 40 damage immer vergiftung konversion macht fast nichts. Damage. Er macht so viel Damage. Ein bisschen heilen. Jetzt kann ich nochmal angreifen. Yes, Vergiftung. Und jetzt Konfusion und er ist tot. Oder? Yes. Bleib Profi. Großartig. Danke. Drachen sind schwach gegen Drachenattacken. Das ist true. Es ist wahr, aber egal. Alle erst erstmal. So und wo ist mein Hyperheiner? Da. Warum ist er da unten? Das ist nicht gut. Beide brauchen einen. Okay. Ready! Und natürlich. Von der schwersten arena darin. sichern wir. Ich möchte gerne sichern. Speichern. Uli. Ich bin Sandra. Ich bin der weltbeste Drachenmeister. Ich kann selbst den Top 4 der Pokémon-Liga widerstehen. Willst du doch immer gegen mich antreten? Gut, dann los. Ich als Trainer werde alle mein Können gegen jeden Gegner einsetzen. meint es ernst mit einem dragon ja das gibt ein, ein problem werden so, das hat besser mit sich angreifen kann das trefft doch zu feuer oder wie macht das ah, nein. warum direkt von anfang an die scheiß paralyse du bist doch Jetzt nichts riskieren, nichts riskieren, nicht riskieren. Ich bin ein bisschen vor. Ich noch mal ungefähr 30 Damage oder so. Okay, es läuft ganz gut bisher. Okay, okay. Ja, ja, ja, ja. Mhm. Nein! Drei Mal. Okay, Katze. Lass hm? mich angreifen, du bist du tot. Yes. stirb! Und, auch oh, drei weitere noch. Nein, nur ein Dragonier. Okay, das reicht mir. Das reicht mir. Ich mach euch platt. Ich hab keine Lust mehr. Es ist mir so egal, ob du sehr stark gegen mich bist dich trotzdem verletzen. Sonderwelle wäre ganz gut. Paralyse auf beide. Perfekt. Kopflos. Hat dich Kopflos sogar manchmal den Gegner dazu gebracht, mich anzugreifen. Oder sowas. Ja, der ist schneller als ich. Okay, es läuft schon mal sehr gut. Es läuft schon mal sehr, sehr, sehr gut. Das freut mich. Okay. Kopfnuss. Ach, komm ab. Nein! Ich. Ah! Ich hab's nicht gesehen wegen dem Vorsprüle. Ist mir leid. Das habe ich davon, wenn ich vorspule. Habe ich nicht gesehen, dass ich versorgt bin. Ah, okay, Flamesack. Du machst erstmal Flammrad. Macht der da meisten damit. Jetzt fehlt halt der Ruckzuckieb. Dead. Okay. Sa lass mich raten. Noch ein Dragonier? Nee. Oh, sie packt direkt die großen Waffen raus. Oh, Seetraking. Scheiße. Was für stärkstes Pokémon. Level 40. Holy. Okay. Giftpuder. Nein. Oh Gott, Es ging daneben. Nein, nice. Beides ging daneben, wow. Aber ich darf anfangen und gift du trifft. Ich glaub, Feuer oder bist du nur eine Drachenattacke? Ich weiß aber gar nicht mehr. Okay, Gift Damage, nice. Okay, es ist. Ich weiß nicht, ob nur Drachen? Da bin mir nicht sicher. Oh shit. <lacht> Wo kam das rausgeschossen? Oh Gott, ich bin tot, oder? Ja. F. Okay. Weil die macht keinen Sinn, mich das mal heilen. Kann Red irgendwas? Äh. 40 Damage. Kostenlose 40 Damage. Wem hast du denn du? Okay, das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Oh, yes, daneben! Oh, du are going down! You're going down! Let's go! Ich hab nicht gedacht, dass Red so ein cooles Pokémon wird, in dieser Arena. Geil! Okay. Oh! Noch einen Dragon hier! Ja? Und wer hat's gedacht? Actually? Vielleicht hast du mir so gut gefallen, du kannst gerne weiterkämpfen. Du kriegst das auch so hin. Einfach 40 Damage in der Zeit machen, und das passt. Und Welle, ach, Joki nicht. einfach vorspulen und dann. Pschuch, dead. Wow! Huh, okay. Letzte Arena habe ich ein bisschen mehr erwartet, aber. Yes! Geschafft! Damit haben wir alle reden. Wir haben es geschafft! Ich habe verloren? Ich kann es nicht glauben! Das muss ein Irrtum sein! Nope. Ich kann das nicht akzeptieren! Ich mag zwar verloren haben, aber du bist doch nicht für die Pokémon Liga bereit! Ich hab's! Du sollst die Herausforderung der Drachentrainer annehmen. Hinter dieser Arena befindet sich ein Ort namens Drachenhöhle. Geh hin und bring mir den Drachenzahn aus den Tiefen der Höhle. Durch diesen Test erweist du dich als wahrer Drachentrainer. Bestehst du ihn, werde ich auch deinen Sieg akzeptieren. Erst dann sollst du den Orden erhalten. Und der heck? Wir kriegen keinen Orden?